Maja In jedem Augenblick ist Sterben und Leben Ende und Neubeginn Niemals nachher bin ich, was ich vorher war Ich? Ich gibt's nicht Ich ist nur ein Konzept So wie Sturm und Regenbogen keine Dinge sind, sondern nur Begriffe von Prozessen. Vögel sehen die Welt viel bunter. Die vierte Grundfarbe bleibt für Menschen völlig unvorstellbar. So wie die Beschaffenheit unseres Verstandes uns unsichtbares Gefängnis ist. Halte dich fest am Fragezeichen. Spüre, wie das bodenlose Nichts dich trägt wohin. Sein und nicht sein oszillieren. Erschaffe Illusionen, löse auf.